Verfassungsschutz, Geheimoperation soziale Netzwerke. Kürzlich berichtete die Süddeutsche Zeitung, dass der Verfassungsschutz virtuelle Agenten in die sozialen Netzwerke wie Telegram, Instagram, Twitter und Getter einschleuse. Ins Visier genommen würden alle Phänomenbereiche: die rechte, die linke, die islamistische und neuerdings auch die verschwörungsideologische Szene. Allein in der rechten Szene seien seit 2019 über 100 Agenten für den Verfassungsschutz virtuell unterwegs. Diese posten rassistische Sprüche und hetzen mit, so die Süddeutsche. Das Ziel lautet demnach, die besonders einflussreichen Leute in der Online-Szene kennenzulernen und geplante Anschläge oder ähnliches zu verhindern. Um akzeptiert zu werden, sei ausdrücklich erlaubt, szenetypische Propagandadelikte zu begehen. Kurz auch Volksverhetzung. Auslöser für die Einschleusung der virtuellen Agenten sei der Mord an dem CDU-Politiker Walter Lübke im Jahr 2019 gewesen. Gegen diesen hätten Rechte im Netz viel gehetzt. Die Süddeutsche wirbt um Verständnis für das Vorgehen des Verfassungsschutzes. Für die Terrorbekämpfung scheint alles erlaubt. Sebastian Friebel, ehemaliger Mitarbeiter des Deutschen Bundestages, sieht jedoch völlig andere Motive für die Methoden des Verfassungsschutzes. In Wirklichkeit dürfte die virtuelle Radikalisierungskampagne des Inlandsgeheimdienstes folgenden Zweck erfüllen. Wie bereits erwähnt profitieren Regierungen von der Aufhetzung von Randgruppen, weil sich mit echten und angeblichen Gefährdern mehr Überwachung und eine weitere Beschneidung der Bürgerrechte begründen lassen. Auch heute sehen wir den Versuch, die aktuellen Krisen für den Ausbau des Überwachungskapitalismus zu missbrauchen. Ich bin in diesem Zusammenhang schon länger der Meinung, dass die heftigsten Verschwörungstheorien von den Geheimdiensten selbst in Umlauf gebracht werden, weil damit viele Ziele gleichzeitig erreicht werden. Erstens: Man erreicht durch das systematische Streuen völlig übertriebener Theorien dass auch seriöse Kritik an den gegenwärtigen Strukturen in einen Topf mit dem absichtlich verbreiteten Blödsinn geworfen werden kann. Für Medien und Regierung wird es damit erheblich leichter, jeden Protest in die Ecke der Spinner zu schieben. Und das funktioniert leider auch sehr gut, wie wir immer wieder feststellen können. Zweitens. Man verhindert damit, dass der berechtigte Protest anschlussfähig für größere Teile der Gesellschaft wird, weil die mit radikalen Ansichten einzelner Akteure nichts zu tun haben wollen. Drittens, man lenkt von den wirklich einflussreichen Kräften ab, indem man falsche Theorien über die vermeintlich wahren Mächte streut. Viertens, man erreicht, wie gesagt, die gewünschte Radikalisierung kleiner Randgruppen, womit sich mehr Überwachung und ein weiterer Abbau von Grundrechten begründen lassen. Soweit die Einschätzung von Sebastian Friebel. Warum bleiben derartige Stimmen zu möglichen negativen Folgen, zum Beispiel in der Süddeutschen Zeitung, in diesem Zusammenhang unerwähnt?